Hier eine weitere Fehlermeldung, die bei Starter-Einsteigern öfters mal auftaucht. Hier steht Command, Häufigkeitstabelle ist unrecognized. Was ist hier passiert? Wir schauen mal in den Do-File. Im Do-File habe ich jetzt hier als Kommentar reingeschrieben, Häufigkeitstabelle für war 1. Und dann habe ich den dazugehörigen Befehl geschrieben. Warum taucht jetzt diese Fehlermeldung auf? Ich habe hier vergessen, das Sternchen hinzusetzen, um Starter mitzuteilen, dass es sich dabei um einen Kommentar handelt. Wenn Starter nicht mitgeteilt bekommt, dass in einer Zeile ein Kommentar steht, versucht es, diese Zeile als Befehl zu interpretieren. Da Starter den Befehl Häufigkeitstabelle nicht kennt, weil es eben natürlich kein Befehl ist, sondern ein Kommentar, bekommen Sie diese Fehlermeldung.